Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder vom Kamin hier. Wir wollten uns heute einfach mal mit dem Thema Amazon Niederlande beschäftigen. Wer es vielleicht schon, wer im Amazon-Bereich aktiv ist, hat bestimmt eine Mail bekommen oder wurde schon darüber informiert. Amazon hat jetzt auch in den Niederlanden gestartet oder ist in den Niederlanden gestartet. Und vorher war es ja möglich, auf Amazon Niederlande Bücher zu verkaufen. Das war schon vorher möglich. Allerdings hat Amazon sich jetzt als kompletter Marktplatz für die Niederlande. Geöffnet, was natürlich unglaubliche Chancen für uns Händler hier in Europa bedeutet. Und warum das so ist, da gehen wir jetzt einmal im Detail drauf ein. Die erste große Chance ist natürlich einfach, einer der Ersten zu sein. Und man kennt es, im Unternehmertum ist es nun mal so, die Schnellen fressen die langsam. Und wenn du, sage ich mal, jetzt auf den Marktplatz kommst, hast du einfach eine Vorreiterposition, die gegenüber anderen erstmal gestärkt ist, weil du hast direkt von Anfang an mehr Bewertung, mehr Möglichkeiten. Du kannst direkt die günstige Werbung mitnehmen und kannst natürlich, in den Niederlanden sind, glaube ich, gerade 16, 17 Millionen Menschen, kannst diese 17 Millionen Menschen mit, wie gesagt, ein Paar, Mausklicks einfach mit erreichen und deine Marktposition dort ausweiten. Und glaub mir, es ist super interessant für jeden diesen Marktplatz zu bedienen, weil es einfacher als meist irgendwo nach Italien, Spanien oder so zu verkaufen. Also die Möglichkeit ist einfach gut. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich beispielsweise in Australien gestartet bin, wo der Marktplatz wirklich komplett neu war. Es war halt eine Riesen-Opportunity und ohne, dass man großartig Werbung macht, kam halt wirklich Verkäufe rein, weil am Ende des Tages waren ja unter bestimmten Kategorien oder Artikeln nur sehr wenige Menschen gelistet. Das heißt vielleicht unter der Kategorie Gläser waren vielleicht zehn Leute und in Deutschland beispielsweise sind es dann schon 500 bis 1000 oder so, gegen die man sich durchsetzen muss. Da kann man sich vorstellen, dass wenn man in Deutschland ich mal 80 Millionen Menschen, von denen vielleicht 40 Millionen auf Amazon einkaufen, auf 500 bis 1000 Händler zugreifen, die auf Amazon sind, dann kriegt man vom Kuchen nicht so viel ab, wie als wenn auf den Niederlanden beispielsweise drei, vier, fünf Händler unter einem bestimmten, in einer bestimmten Kategorie sind und man wirklich gegen diese konkurrieren muss und man hat da eine unglaubliche Masse an Leuten. Jetzt sagt jeder wahrscheinlich von euch, ja, aber es sind nicht alle Leute von Amazon Niederlande kaufen auf Amazon, beziehungsweise alle Leute aus Niederlande kaufen auf Amazon Niederlande. Ja, da hast du natürlich recht, das muss sich etwas mitentwickeln, aber ihr wachst genauso mit, wie die Leute, die Nutzer halt mitwachsen. Und glaubt mir, die Niederländer, die haben einfach nur darauf gewartet, dass dieser Marktplatz eröffnet worden sind. Die kannten Amazon von der Bücherseite her. Sie wussten, dass sie in Deutschland auf Amazon einkaufen konnten. Also kennen sie das Prinzip Amazon und sind natürlich jetzt glücklich darüber, dass es sogar ein niederländisches Konzept von Amazon gibt. So, am Ende des Tages würde ich einfach vorschlagen, an deiner Stelle wirklich, dort aktiv jetzt reinzugehen, die Texte vernünftig mit... Diepel oder sonstigen Übersetzer, vielleicht sprichst du ja auch Holländisch, zu übersetzen und dann wirklich so zeitnah wie möglich dazu starten. Du hast die Vorreiterposition, du generierst Bewertungen schneller als die anderen, jeder, der später kommt, hat weniger Möglichkeiten als du und die solltest du definitiv nutzen. Was bedeutet das noch für uns? Ne? Ein weiterer Marktplatz in Europa, damit sind wir hier sechs Marktplätze in Europa. Amazon sieht den Markt in den Niederlanden, was natürlich für uns einfach eine Möglichkeit ist, auch an vielen Beta-Programmen in der Zukunft teilzunehmen, die vielleicht in Deutschland schon funktionieren, in den Niederlanden aber noch nicht. Und oftmals werden diese Beta-Programme halt auch subventioniert. Das heißt, Amazon möchte natürlich euch nicht irgendwie irgendwas ausprobieren lassen, sondern sie geben euch die Möglichkeit, wenn ihr einer der Vorreiter jetzt seid, an Beta-Programmen teilzunehmen, um eure Marktposition sag ich mal auszuweiten und das sogar kostengünstiger, als es im Normalfall kosten würde. Genauso wie die Lagerung. Die ersten Lager in Amazon-Niederlande haben eröffnet und es wird sicherlich auch dort nochmal eine lagergebühr geben von Amazon. Da bin ich mir relativ sicher in Zukunft. Und wir bekommen auch in Deutschland noch regelmäßig, Polen, Tschechien, immer irgendwelche E-Mails mit. Hier, nehmt an dem Programm teil, ist ein Beta-Programm, wir wollen euch die Lagerkosten sparen. Wenn ihr das und das aufstockt, dann machen wir das Ganze gemeinsam und bauen halt wirklich dort gemeinsam mit Amazon was Cooles auf. Ja, nächster Vorteil, was hatte ich eben schon angesprochen, sind die Werbekosten. Die Werbekosten werden so dramatisch niedrig sein, dass ihr für ein paar Cent wirklich einen Kauf bekommt und euer Ranking pushen könnt. Und ihr könnt euch ja vorstellen: erstmal jeder, der kommt, der stellt sich erstmal hinter euch an. So, und wenn ihr wirklich gute Werbung habt von Anfang an, die gut funktioniert, ein gutes Produktlisting, Top-Bilder, und jetzt muss man auch sehen, die Niederländer verstehen Deutsche. Ist nicht so wie Italien oder so, wo du erstmal alle Bilder und sowas auf Deutsch, äh, auf Italienisch übersetzen musst. Nein, die Niederländer verstehen Deutsch. Das heißt, wenn die hier hinkommen, die haben ja vorher auf Amazon Deutschland eingekauft. Die, ihr braucht die Bilder nicht großartig ändern. Es ist eigentlich so das nächstmögliche Glied, in das ihr reingehen könnt. Bevor ihr wirklich Panio macht oder sonstige Marktplätze, würde ich halt an dieser Stelle wirklich jetzt Amazon Niederlande angehen. Ähm, ich finde es ein klasse Schritt von Amazon. Ich find, bin gespannt, was es sich daraus entwickelt. In der Vergangenheit war es ja auch so, dass ich meinen Marktplatz für ein paar Monate, ähm, Jahre irgendwie eröffnet hat dann wieder geschlossen habe, weil es nicht funktioniert hat. Ich hoffe und wünsche mir, dass Amazon Niederlanden natürlich funktioniert und bin auch gespannt, wenn jetzt noch dieses Jahr Amazon Türkei dazu kommt, weil das wird nochmal ein gigantischer Schritt, weil die einfach so viele Menschen haben und Amazon Türkei könnte einfach nochmal ein riesen Impact für Amazon sein und da bin ich echt gespannt drauf und auch da solltet ihr zeitnah, starten, sobald das irgendwie online ist. Vielleicht euch sogar vorbereiten auf das Ganze, aber wenn ihr da auch startet, seid ihr einer der Vorreiter und habt einfach, wie gesagt, eine verbesserte Marktposition gegenüber euren Konkurrenten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie ihr das Ganze angeht oder so, dann könnt ihr euch jederzeit in die Infobox melden, dann werden wir euch mal zeigen, wie wir so ein Paneo-Programm oder so einen neuen Marktplatz immer angehen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und ich freue mich drauf. Bis bald. Euer Anthony. Ciao, ciao.